In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie hier in Mode den Fragetyp Lückentextauswahl erstellen können. Wir finden uns hier bereits im Test und auch wo wir den Testinhalt bearbeiten können und fügen hier unsere Frage hinzu. Da haben wir die Lückentextauswahl und kommen hier auf die Bearbeitungsseite, wo wie üblich ein Fragentitel eingegeben wird. Auswählen Sie da einen guten Titel, damit Sie Ihre Frage immer schnell gut wiederfinden können und geben dann hier im Fragetext Ihren Lückentext mit ein. Ich habe da schon mal was vorbereitet und Sie werden schon sehen, die Lücken sind hier bei diesem Lückentext mit zweieckigen Klammern am Anfang und am Ende der Lücke und mit einer laufenden Nummerierung gekennzeichnet. Das ist also unsere erste Lücke. Hier haben wir unsere zweite Lücke und die dritte und die vierte. Sie können natürlich Ihren Fragetext hier mit Hilfe des Editors auch noch weiter formatieren, wenn Sie möchten. Weiterhin geben Sie dann die erreichbare Punktzahl an und auch ein allgemeines Feedback nach Wunsch. Hier unten kommen wir nun zu unserem Auswahlfenster. Sie können sagen dass dann bei dem Dropdown-Menü, was dann bei dem jeweiligen Antwortfeld erscheint, die Anordnung der Antworten zufällig ist. Das aktiviere ich mal und dann geben Sie für die Auswahl 1 die richtige Antwort ein. In unserem Fall Atmosphäre und auch für die anderen Lücken geben Sie hier immer die korrekte Antwort ein. Und viertens haben wir noch den Druck. So, da haben wir unsere Antworten. Sie sehen, es gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, wenn Sie noch mehr Lücken haben, hier weitere lehrfelder zu erstellen. Damit haben wir alle Eingaben getätigt und speichern diese ab und schauen uns in der Vorschau einmal an, wie das dann im Test aussieht. Hier haben wir also den Lückentext und können hier mit Klick auf die erste Lücke eine Auswahl zwischen unseren vier Antwortmöglichkeiten oder auch gar keine Antwort hier auswählen. Bei jeder Lücke erscheinen immer die gleichen Antwortauswahlmöglichkeiten und Sie sehen, es gibt auch durchaus die Möglichkeit, eine Antwort mehrfach auszuwählen und anzugeben. Das war der Fragentyp Lückentextauswahl. Wie Freude beim Nachprobieren!